kann und braucht nicht Liebe machen. Falling in love geht von ganz alleine. Und wenn man das Verhalten, das ganz automatisch eintrat, als man von Amos frei getroffen wurde, weiter aufrechterhält, auch wenn die Wirkung des Falls nachlässt, dann kann man machen, dass die Liebe lebendig bleibt. Einfach gesagt: You can't make love, but you can make it last.